Grüß Gott und herzlich willkommen im Lederhaus Schuster. Die Firma wurde vom Onkel meines Vaters 1898 gegründet und befindet sich seit 1955, meinem Geburtsjahr, hier in der Schmidgasse 19. Wir befassen uns traditionsgemäß mit Leder. Für den Endkunden interessant sind sicher Schuhbänder in verschiedensten Ausführungen, Taschen, günstige Lederreste, Schuheinlagen und Lederpflegemittel. Außerdem gibt es in der kalten Jahreszeit verschiedene Patschen und Hausschuhe. Als Fachgeschäft hier in Graz war es immer das Bestreben meines Vaters und natürlich jetzt auch meines, immer eine ausgezeichnete Qualität. Zum bestmöglichen Preis anzubieten. Hey, hey. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns.